Hi, hallo, liebe YouTuber. Herzlich willkommen im neuen Video. Ich habe eigentlich überlegt, ob ich überhaupt ein Video mache, aber ich habe die Tage einen Kranz aus Steineiche gepostet und ähm, dann hat eine ganz liebe YouTube-Abonnentin gesagt: ah, Kannst du nicht ein Video machen mit dem Kranz? Und ähm, ich muss doch ein bisschen was dazu sagen, wie das hier so kommt. Ähm, wir machen ähm, ja eigentlich äh, Corona-gerechten Urlaub, ganz einsam. In südlichen Gefilden, das ist total schön hier. Und diese Pflanzen, die man sonst... Und in Mini bekommt man die im Großmarkt. Und die gibt hier also ganz üppig, diese schönen, äh, wasserspeichernden, dicken Pflanzen. Und äh, die auch so schön hier ganz wenig Wasser brauchen. Und eine meiner Lieblinge jetzt sind hier diese kleinen... Ich habe keine Ahnung, wie die heißen. Ich finde sie einfach nur schön, weil zu Hause in Deutschland gibt es sie natürlich nicht. Aber hier gibt es ganz, ganz viel in diesen schönen Töpfen. Und weil ich ja als Floristin auch nicht in Urlaub gehen kann ohne Blumen, ähm, habe ich mal wieder meine Blumenkoffer gepackt. Ich habe mir ganz tolle pinkfarbene Melken geholt und habe die äh, genommen, habe die so richtig fest in Packpapier eingerollt. Und es ist keine einzige abgebrochen, habe die hier frisch angeschnitten und äh, habe sie hier mit dieser schönen Pistazie und Olive und hier gibt es ja ganz tolles Grün es ist einfach sehr mediterran habe die hier ins Wasser gestellt und das ist jetzt die das sind die Blumen die bei mir im Badezimmer sind und noch viel schöner und üppiger sind natürlich die Blumen für den Esstisch und Nelken halten wahnsinnig lange die sind so dankbar ich sage immer selbst bei Frost die frieren ein und tauen wieder mit auf und es gibt so viele die sagen sie mögen keine Nelken ich mochte sie früher auch nicht aber mittlerweile liebe ich Nelken und hier habe ich sie mit dieser schönen Pistazie und mit Oliven ähm, ganz locker einfach nur in diesem Gefäß arrangiert, nicht gebunden und so ganz lässig dieses Grün raus, äh, ja, rauslaufen lassen und dieser Farbplex, der erfreut wirklich bei jedem Essen Tag für Tag ähm, die Seele. Aber komme ich zum eigentlichen Thema vom Video. Ähm, diese, ja, das wunderschöne mediterrane Häuschen hier ist umgeben von Steineichen. Und Steineichen das ist ein wunderschönes Grün. Sieht so ein bisschen unscheinbar aus, wenn man jetzt nur die Steineiche so sieht. Aber ich kam nicht umhin, einen Kranz damit zu machen. Und die Steineiche hat auch diese tollen Früchte. Hier sieht man zum Beispiel diese wunderschönen Früchte. Und diese puscheligen Blätter und äh, Steineiche und was ich dann natürlich auch noch ganz toll fand, ja hier sieht man jetzt auch noch mal so schön diese Frucht von der Steineiche. Und was ich natürlich wunderschön fand, ist diese Steineiche in einem Kranz mit Oliven zu, ja, ähm, zu mischen und dann einen ganz tollen mediterranen Kranz zu machen. Und ich bin ja Floristin, mein Mann erklärt mich immer für verrückt, aber in meinem Koffer sind dann auch Strohrömer und da ist natürlich dann auch Wickeldraht. Ja, ich habe alles dabei, ich habe meine Gartenschere dabei, meine Drahtschere, dann habe ich auch, ähm, da kann ich noch was Schönes machen, es lohnt sich also bis zum Ende des Videos zu gucken, einen 2 mm Aludraht und ich kann immer nur darauf verweisen, bei Floristik24 gibt es also ganz, ganz tolle äh, floristische Materialien und was ich jetzt natürlich vorhabe, ich mache einen, einen Olivensteineichekranz, den wickle ich auf den Strohrömer. Aber bevor ich das, da, bevor ich wickeln kann, sind diese Stücke natürlich viel zu lang. Und ich schneide sie, ich zeige das mal hier so, in so kleine Stückchen. Ja, die sind also, wenn man es jetzt an meiner Hand vergleicht, ja, die sind also etwa, hm, naja, keine, maximal 10 cm lang. Und ähm, das ist jetzt erstmal die Fleißarbeit, diese ganze Steineiche in die passenden Stückchen zu schneiden. Und erst dann kann ich natürlich auch anfangen. Ähm, sowas ist dann zu wenig, das ist so ein bisschen gestrückt, das schmeißen wir dann weg. Und ähm, ja, diese passenden Stückchen schneiden, also das ist die Fleißarbeit vorab. Aber dann kann man auch schön durchwickeln. Es macht aber auch nichts, wenn man mal äh, unterbricht und wieder mal nachschneiden muss. Das ist auch kein Problem. Man braucht beim Kranzwickeln ziemlich viel Material und oft wird unterschätzt, wenn jemand Girlanden will, wird total unterschätzt, wie viel Material eigentlich da drin ist. Man sieht hier schon, ich baue mir jetzt schon ein schönes Häufchen mit meiner Steineiche. Ich habe auch die, die buschigsten und schönsten Stücke habe ich mir ausgesucht, um eben eine Fülle zu erreichen, weil wenn, wenn die Spitzen so dünn sind, dann musst du natürlich viel mehr Stücke anlegen wie wenn die so schön buschig und dick sind und das eignet sich wunderbar dazu und in diesem in dieser traumhaften Umgebung wickelt sich es natürlich umso besser aber ihr könnt glauben dass ich nachher natürlich weiter hinten anwesend sein werde und mich auch für die für die Arbeit hier belohne Das sind zum Beispiel so richtige Sahnestückchen zum Wickeln, ja, die sind so richtig äh, ganz buschig, schön verzweigt, da wird man auch schnell fertig mit so einem Kranz. Je, je dünner die Stücke sind, desto länger dauert das, aber das ist wunderschön und alles, was so, so ein bisschen ver verastet ist, ein bisschen dicker, ähm, das schneide ich auch weg. So. Ich glaube, so langsam, so langsam haben wir auch genügend Material, damit wir anfangen können, den Kranz zu wickeln. Es empfiehlt sich immer, einen Strohrömer zu nehmen, weil dann hat man natürlich eine feste Basis. So, die Olivenstückchen, die mache ich jetzt, die lege ich mir extra weil die möchte ich sehr schön, sehr dekorativ und vor allem möglichst die Früchte äh, hätte ich gern, dass man die schön sieht. Ja genau, man sieht die Fallen auch gern ab. Das erste ist schon abgefallen und das möchte ich natürlich vermeiden, weil ich hätte die sehr, sehr gerne in meinem Kranz. Ja, das ist natürlich ganz toll. Das sind wirklich die Oliven, die dann auch geerntet werden von den Bauern. Und die wir auch zu Hause in Deutschland, gibt es auch Oliven, die wir auch im Großmarkt, also grün, Olivengrün mit Olivenfrüchten, die es auch zu kaufen gibt. Aber ich kann leider nie Oliven mit Olivenfrüchten bestellen, weil die Kunden meinen immer, es gibt immer alles. Entweder da sind Oliven dran oder da sind keine dran. Und das ist jetzt natürlich wunder wunderschön, das ist der Traum. Also es ist dann wirklich eine Tagesform. Das ist eh so ein kleiner Kampf in der Floristik, den wir fechten. Ähm, also Leute, die sich nicht damit beschäftigen, die meinen immer, es gibt immer alles. Und äh, es gibt leider leider nicht immer alles. Und insbesondere in Corona-Zeiten wir, kämpfen wir auch mit sehr starken Lieferengpässen. Und ähm, im Moment ist auch, sind auch die Preise sehr hoch gegangen, wo man sich eigentlich wundert, aber es gibt leider auch viele Gärtner, die durch Corona ihre Ware nicht absetzen konnten und die dadurch auch Konkurs gegangen sind. Und das ist leider ein sehr, sehr ernsthaftes Thema, weil da ganz viele Existenzen auf dem Spiel stehen. Und es ähm, ist sehr, sehr schade, weil das ist eh schon ein, ein harter Job. Und wenn, wenn man dann damit pleite geht, ist das natürlich umso ärgerlicher. So, ich fange an. Ähm ich fange an, indem ich den Draht... Am einfachsten ist, ich schlinge den Draht einmal um den Strohrömer und verdrehe ihn, ja, sodass er einmal fixiert ist. Und ähm, das ist einfacher, wenn man das noch nie gemacht hat, weil dann hat man den Draht zumindest schon mal als Fixpunkt. Ich lege, ich lege die Steineiche, beziehungsweise dann auch Oliven, lege die auf dem Strohrömer ähm, an. Anlegen heißt, ich versuche jetzt einfach mit dem Daumen eine Runde anzulegen ähm, von der Steineiche und halte das fest. So, jetzt habe ich schon eine schöne, einen schönen buschigen Anfang und, und wickle und wickle fest. Ja, man mag auch so richtig, man muss einmal festziehen. Ähm, das ist immer sehr gut dazwischen. Ich möchte gerne, dass die Olive hier schön rausguckt. Dazwischen lege ich auch mal ein bisschen Olive. Und dann lege ich... Ah, hier ist natürlich eine Steineiche. Die hätte ich auch gern, dass, die, dass man die Früchte sieht. Ja, also Die Steineiche-Früchte sind natürlich toll. Ich versuche, die Steineiche ein bisschen unten, unten hinzulegen, ähm, an den Randbereich, sodass die schön unterstützt, damit ich die schönsten Früchte um die, das schönste Grün mit der Olive, dass es weiter oben ist. Damit ich das immer alles schön festhalten kann, muss ich immer dazwischen mal wickeln. Wickeln und dann gehe ich ja mit meinem Finger wieder, also ziehen, richtig fest ziehen. Also braucht man so ein bisschen Muckis. Und dann legt man wieder weiter an, nimmt diese schönen zurechtgeschnittenen Stückchen und da, wo man es am schönsten sieht, Lege ich wieder die Olive rein oder ich hätte auch gerne eine Steineiche mit Früchten. Wo sind sie denn? Man muss die ein bisschen suchen. Ah, hier habe ich eine ganz tolle. Ähm, ich mache tatsächlich zum Wickeln doch auch ab und zu so ein bisschen Blätter am Stiel ab. So, und jetzt habe ich auch eine Steineiche, die wunderschön zwischen den Oliven rausguckt. So, ziehe wieder schön fest und das geht dann also her. Ja, das ist ein kleines Geduldsspiel. Man muss natürlich auch mal schauen, dass außenrum genügend äh, genügend grün ist, außen, innen. Also man muss es sehr, sehr regelmäßig anlegen. Und man muss auch gute Stückchen schneiden, weil hier zum Beispiel habe ich Quatsch geschnitten. Ja, ähm, da ist jetzt die eine Seite deutlich länger als die andere. Da gehe ich her, schneide einfach nochmal schneid noch eine Verzweigung durch, um zwei gleich lange Stücke zu ergattern. Also man kann dann so ein bisschen nachvollziehen, was es auch für eine Arbeit ist an Weihnachten, dass die, die, die Kranzbinderinnen in den Kranzbindereien, was die für eine, für eine Arbeit haben. Aber wie schön ist es, diesen, dieses Wechselspiel aus breiteren Steineicheblättern und schmäleren Olivenblättern, dieses Wechselspiel in den Kranz zu binden. Das ist ein, ein Spektakel der Natur. Hier habe ich auch wunderschöne Olive. Und ähm, ich weiß, da sind zwar die längeren Stücke ein bisschen zu lang, aber ich weiß mir ja zu helfen und gehe einfach her und schneide dann die überstehenden Stücke, schneide ich dann einfach ab. So, ein Viertel haben wir etwa schon gewickelt. Das ist sehr schön. Und eigentlich, also wenn man nicht so viel redet wie ich und nicht so viel zeigt, kann man so einen Kranz eigentlich auch relativ locker in 10 Minuten wickeln. Man kann dann schon einige auch wickeln, aber ich erkläre natürlich auch viel dazu und ich möchte, möchte euch auch zeigen, wie schön man diesen Kranz gestalten kann und suche mir auch hier immer wieder die, der steht mir zum Beispiel so ein bisschen zu weit über, ja, wenn man sowas hat, dass man die Stücke für zu dick hält, dann schneidet man einfach wieder mal was raus und kann dann wieder schön weiterarbeiten. So, hier habe ich auch wieder einen Traum mit den Olivenfrüchten. Aber na ja wie man auch sieht hier, die haben natürlich auch einen eigenen Kopf. Und dann muss ich leider Gottes auch wieder eine Olive opfern. Wenn du einen Heißkleber hast, was ich jetzt hier nicht habe, kannst du auch die Oliven nehmen. Und einfach mit Heißkleber wieder mit auch dazu reinkleben. Dann kann man die natürlich integrieren und wunderschön positionieren. Das ist dann natürlich auch klasse. Aber alles hat nicht in meinen Koffer gepasst. Ich bin eh schon verrückt genug, die Sachen so mitzunehmen. Aber bei so schönen Materialien kann ich den Versuchungen kaum widerstehen. Das, ist, das, wäre, das wäre wirklich schade, diese Gelegenheiten entgehen zu lassen. Und wie gesagt, ich habe den Steinei einen Steineichekranz gestern für eine Einladung verschenkt. Und dann, musste ich, und dann habe ich den Fehler gemacht, den zu posten. Und schon, ja, schon kam die Bitte mit der Anleitung, wie man das macht. Ich bin auch gefragt worden, ob das gesteckt oder gewickelt ist. Also stecken, theoretisch könnte man auch stecken, aber dann bekommt man nie diese schöne, buschige Anmutung. Weil Busche, so buschig und so dick kann man natürlich nur aufeinander wickeln, weil so viel Platz gibt es gar nicht in der Steckmasse, wenn man das stecken würde. Und deswegen würde ich so einen Kranz auf jeden Fall wickeln. Und ich denke auch, dass der sehr lang hält. Alternativ könnte man den sogar wachsen, also einfach mit, äh, mit Kerzenwachs überziehen und dann, dann hält er noch besser. Oder es gibt auch sogenannten Verdunstungsschutz, ja, Verdunstungsschutzspray. Das kann ich noch mal in den Links posten ähm, oder in der Beschreibung. Und dann, äh, das hilft auch, dass äh, so ein Kranz... Ähm, ja, besser hält und nicht so schnell kaputt geht, weil letztendlich ist es natürlich, was den trocken macht, ist ja die Verdunstung, ähm, dass, das, ja, dass die Feuchtigkeit rausgeht aus dem Kranz. Und das Verdunstungsschutz nehmen wir auch manchmal, wenn wir Blumen, ja, blu empfindliche Blumenarbeiten machen und wir wollen nicht, dass die in der Hitze so schnell schlapp werden. Da kann man auch Verdunstungsschutz nehmen. Also wenn du so einen Kranz selber wickelst, musst du merken, das ist alles Natur und die Stücke sind leider nicht immer so, wie man die gern hätte. Also man muss sich die schon, man muss die sich schon so schön zusammensuchen und arrangieren, weil die, die sind natürlich auch, die haben auch ihre, alle ihre eigene Natur, wie die Menschen auch. Das ist gar da nichts anderes. So. Immer schön fest anziehen. Den Draht ist auch total wichtig, weil der, der Kranz wird ja auch ein bisschen trockener und es wird dann auch etwas lockerer, das Ganze. Und wenn der nicht, nicht so fest gewickelt ist, dann, dann fallen einem schlicht und ergreifend die Stiele raus. Das habe ich auch bei manchen anderen Arbeiten schon erlebt oder wenn man, wenn man Stroh trocknet und bündelt, dann wenn man das auch nicht mit einem Gummi macht oder nicht richtig fest bündelt, dann fallen dann da auch die Halme raus ähm, oder bei Gras, das dann zu Heu wird, da fällt es auch auseinander und da merkt man, was das für einen Unterschied macht im Volumen, ob, das, ob die Feuchtigkeit drin ist oder eben nicht. Und auch bei dem Kranz äh, ist das auch maßgeblich natürlich. Das heißt also richtig fest ziehen das, äh, ist das Motto der Stunde. Und ich zeige das nachher auch gleich von unten. Hier sieht man da auch mal den Abstand an Drähten. Also hier sieht man, dass ich jedes Mal schon zwei bis drei Zentimeter weiter gegangen bin. Und es jedes Mal eine Umdrehung. Und das ist auch hier richtig. Das sitzt knackig stramm am Strohrömer. Der Draht. Und es ist natürlich auch so eine Einteilungssache, ähm, wie viel, wann man die Olive dazu legt. Ich habe nicht so viel Olive, ich habe mehr Steineiche, aber ganz bewusst, weil ähm, die Olive füllt nicht so gut mit ihren schmalen Blättchen. Ja, und deswegen habe ich natürlich mehr Steineiche genommen, weil die Steineiche mit diesen buscheligen Enden, die, die füllt viel besser. Und damit äh, schaffe ich es auch mal, den Kranz voll zu bekommen. Mit der Olive wäre das noch mal einiges mehr Arbeit. Und Olivenblätter, aber Olive trocknet auch sehr, sehr schön ein. Ja, wir haben auch Olivenkränze schon im Laden gemacht. Ähm, die Olivenblätter, die ringeln sich so ein, aber eigentlich trocknen die ganz toll ein. Und das ist auch eine Arbeit, die, die sehr, sehr gut hält und die man auch ganz lange... Ja, an der ich sag mal, ja, behalten kann sehr dekorativ ist. Ich würde es jetzt nicht gerade an die Haustür hängen, die ja jeden Tag auf und zuschlägt. Das ist, glaube ich, ja nicht so zu empfehlen. Aber es ist ja wie bei so Grenzen allgemein, die ja auch mal irgendwann rieseln. Die beste Art und Weise, so einen Kranz aufzubewahren und den auch ja, transportieren zu können, also transportieren wenn ich jetzt in der Wohnung hin und her tragen. Ist, wenn man eine, eine große, eine dekorative Schale hat, ähm, und man, man legt diesen Kranz in eine Schale und äh, trägt einfach die Schale hin und her und nimmt den Kranz natürlich nicht an seinen Blättern, weil jedes Mal, wenn der trockener wird, und wenn man den an den Blättern nimmt, dann rieseln natürlich die Blätter. Und das ist, das ist ärgerlich. Und insofern ist es schon besser, ist es schon besser, man macht den, man macht den in eine Schale und genau das gleiche Prinzip ist auch mit dem Adventskranz an Weihnachten. Ich muss doch immer ein paar Blätter abmachen, aber hier ist schon wieder so ein traumhaftes Stückchen. Das ist Toll. Ich liebe es. Dasselbe Prinzip ist mit einem gewickelten Adventskranz an Weihnachten. Der, der, ja, nadelt auch viel weniger ab, wenn du den auf einen großen Teller legst oder auf ein schönes Tablett. Und du trägst den auf dem Tablet hin und her und fasst den nicht immer an den Nadeln an. Also da ist es genau das Gleiche, weil manche sagen, er hält ja nicht so. Ähm, ja, natürlich. Und dazu muss man auch sagen, dass durch die Trockenheit in der Natur und durch unseren Wassermangel, den wir jetzt, den wir oft haben in den Sommern, der trägt natürlich auch dazu bei, dass die Pflanzen ähm, zu wenig Wasser speichern können. Und dass auch die, ja, das, das Nadelgrün im Advent, das ist leider auch zum Teil schneller abnadelt. Das ist sehr, sehr schade. Aber das ist leider halt auch ein nächsten Faktor, an dem wir alle nicht vorbeikommen. Und dass sich so auswirkt, dass es eben sehr schwierig ist, haltbares nadeliges Grün im Advent zu bekommen. Ich meine, klar, Advent. Wir sind jetzt im Herbst, aber Advent ist auch bald wieder ein Thema. Ich werde auch schon gefragt nach Advent, aber kommen wir jetzt mal zurück zum Kranz. Ähm, man sieht, es wird jetzt langsam eng hier, weil ich komme jetzt so langsam an die Stelle, wo ich angefangen habe zu wickeln. Was ich, ist, ähm, so. Was ich jetzt mache ist, ich lege, ich schiebe quasi die, die Stücke unter die, ja, unter die stücke wo ich angefangen hatte ja ich schieb die einfach so ein bisschen drunter das ist jetzt so ein kleines geduldsspielchen da muss man sich jetzt so, so ein bisschen reinarbeiten und muss auch versuchen dann den draht mit dem man das wickelt den da auch durchzuschmuggeln ja weil ich möchte natürlich jetzt hier am schluss ich möchte ja nicht sehen die stelle des ja, von anfang ende die will ich ja gar nicht sehen und deswegen muss ich die jetzt auch gut zu wickeln und gut zu bauen suche mir schöne buschige stückchen und man sieht dieser große berg den ich hier auf dem tisch hatte der ist also ruckzuck verschwunden und der ist jetzt auch schön in meinem kranz ähm, noch so ein hinweis ich habe jetzt ich bin immer mit dem draht oben drüber und äh, so, da schmuggle ich mich jetzt durch und habe dann unten ich habe dann quasi unten hier schön Platz zum Ziehen. Ich kann jetzt noch mal ein paar Stückchen reinmachen. Also ich glaube, man würde es schon so nicht mehr sehen. Aber es ist natürlich mein Ehrgeiz, ist immer am allerschönsten zu machen. Vor allem im Video ähm, muss es immer die, die super Arbeit sein. Weil ich möchte natürlich euch das Schönste zeigen überhaupt. So, und jetzt habe ich auch noch schön ein, eine... Ein Stückchen mit einer Steineiche und so wichtig ist immer, sich zu merken, wo der Daumen ist, wo der Daumen ist und dann am Daumen schön vorsichtig sich noch mal mit dem Draht hier hindurch zu arbeiten. So und jetzt mache ich zuerst den Abschluss. Der abschluss ist wie so oft bei den grenzen also noch mal ordentlich ziehen ja man merkt dass das, das knatzt noch mal das heißt da kommt jetzt noch mal ein bisschen kommt es noch mal entgegen ich mache eine schlaufe gehe mit dem draht noch mal durch das grün durch so, so habe jetzt also damit zwei enden und kann wenn ich das grün hier ordentlich weggemacht habe so ziehe ordentlich und verdrehe den Draht. Und damit habe ich jetzt also hier meinen mein Verschluss von diesen... So, kann das mit meiner Drahtschere abschneiden. Nicht die Gartenschere nehmen. Und so, genau. Sieht noch jemand den Anfang? Nein, oder? <lacht> so, ja, das ist jetzt also mein steineiche olivenkranz und man sieht auch wie schön das ist hier diese Ste äh, Olive Steineiche Olive diese schönen Früchte alle nebeneinander zu sehen wenn du jetzt der Meinung bist dass irgendwas zu sehr raussteht also hier würde ich jetzt zum Beispiel noch mal ein bisschen was schon abschneiden aber ich glaube das ich glaube man darf selber nicht zu kritisch sein wahrscheinlich ist das Auge des Betrachters viel kritischer als als das von anderen ähm, ich glaube, man sieht jetzt kein Mensch mehr, wo der Kranz zugemacht wurde. Theoretisch kannst du auch selber mit aus Draht noch einen Haken bauen für diesen Kranz. Und was auch wunderschön ist, ist in diesem Kranz eine, ein Glas mit einer Kerze. Ich stelle das jetzt einfach mal nach mit meinen Blumen. Ja, hier ein Glas mit, mit einer Kerze reinstellen, würde ich immer im Glas machen. Weil, so, da muss jetzt natürlich das andere, das andere weg. Würde ich immer im Glas machen, die Kerze reinstellen, weil ähm, das wirkt dann natürlich wunderschön. Ich habe das gestern Abend auch gesehen, da war eine weiße Kerze drin im Glas. Das ist total schön. Auch, auch in grün. Also da würde ich irgendeinen Naturton wählen. Und das ist also ein, ein ganz toller Kranz für, für Tisch, für Türe. Ich würde ihn auf den Tisch legen. Aber es bleibt jedem selbst überlassen. Dann gibt's, da hatte ich noch so eine schöne Idee, das ist ein 2 mm Aludraht und da kann man sich also noch die, einen Serviettenring selber bauen damit und ich würde den Aludraht doppelt nehmen, ich nehme wieder meine Drahtschere und schneide das Ganze ab und wie gesagt, also floristik 24 bekommst du ganz tolle materialien und jetzt bin ich froh dass ich noch meinen haufen habe mit diesen kleinen Schnipselchen, weil jetzt brauche ich noch mal wirklich kleine stückchen ja? und äh, die muss ich mir noch mal kurz schneiden und dann dann möchte ich gar noch den serviettenring wickeln und dann kann man ganz toll dadurch dass es das mit alu -Draht ist so jetzt also die kleinen Stückchen und die Olive ist auch ein tolles Pendant zu einem leckeren Essen das mit Olivenöl oder auch Oliven als Vorspeise ähm, gemacht ist und dazu sollten natürlich auch noch mal Früchte an diesem Serviettenring sein habe ich hier gefunden das ist super hier ist auch noch eine Olive so, ach toll, wie man so aus diesem, aus diesem vermeintlichen reste -Häuflein doch noch schöne Sachen rausbekommt. Das ist herrlich. Also wir behalten ähm, wir, wir auch immer beim Arbeiten ganz viele äh, dieser Fitzel auf dem Tisch, weil da kann man noch Gesteckchen damit machen. Da kann man was wickeln. Ähm, oft ist es leider, leider ein Zeitproblem. Aber wenn man Zeit hat, also es, es ist so toll, was man aus diesen aus diesem kleinen aus diesem vermeintlichen Kleinkram noch machen kann, Das ist herrlich. So. Und da lege ich jetzt meine meine kleinen Stückchen an, und wieder her mit meinem Wickeldraht, wie gehabt, genau das gleiche. Wickeln mit dem Wickeldraht, habe jetzt nicht den Strohrömer, sondern eben diesen diesen Aludraht, auf dem ich nur wickel und mache auch am Anfang, verdrehe ich den Draht, so dass ich eine, eine Drahtstelle habe So und darauf, darauf kann ich jetzt sehr schön meine kleinen Stückchen wickeln, Mit Moment jetzt hätte ich auch gar meine Frucht dazu natürlich, von der ich gerade sprach. Ach, das sind so die kleinen Details, die machen es einfach so schön und es geht auch nichts über eine gedeckte Tafel ist doch die Basis jeder schönen Zusammenkunft, weil ich habe nicht nur viel Sinn für, ja, für Grünes im, im, äh, im Blumengeschäft, ich habe auch sehr viel Sinn für Grünes äh, in der Küche und ich äh, koche leidenschaftlich gerne. Und habe ja auch schon mal zumindest einen Kuchen gebacken und eine Guacamole gemacht im Video. Das konnte ich mir irgendwie... Zu dem mexikanischen Gesteck damals konnte ich mir das nicht verkneifen. Ich blende noch mal den Videolink ein. Da hatte ich ein Gesteck in der Ananas gemacht. Und ach, es ist, äh, ist so schön, wenn man so, so abwechslungsreiche, tolle Sachen machen kann. Und aus, aus allem, ja, aus vielen Dingen, aus denen man eigentlich immer denkt, ach, das ist doch nichts Besonderes, wo dann sowas, so Tolles entstehen kann. Ja, also ich, ich sage mal einfach aus aus wenig was tolles gestalterisches machen das ist ähm, das fasziniert mich sehr und das macht auch diesen diesen beruf so schön äh, dieses dieses das gestalten aus aus natur und ich glaube die meisten sehen diesen haufen steineiche auch nicht an dass daraus dann so ein wunderbarer kranz erwachsen kann genauso wie, wie die idee zu meinem serviettenring wo gleich der clou noch kommt ähm, die wächst die ist auch so in meinem während des Arbeitens hatte ich da ja gerade noch eine Idee dazu, aber die kommt jetzt gleich, wenn ich fertig bin. So, jetzt hätte ich doch da noch ein Früchtchen. Ah, hier haben wir noch eine. Sehr schön. Die nehme ich, die ist super. So, jetzt haben wir nämlich noch eine Steineichenfrucht. Ja, also auch hier bei dem Serviettenring vom Drahten her, ich, gehe, ich nehme wieder den Draht, ich kann den jetzt natürlich nicht so verschließen, ich nehme den Finger, gehe mit dem Draht in die Richtung, aus der ich kam und habe dann dadurch, dass ich einmal drum gehe, habe dadurch jetzt zwei Enden, einmal die Schlaufe, ich hoffe es sieht man gut, einmal die Schlaufe und einmal mein Draht, der ja an dem Hölzchen hängt. Und dann verdrehe ich das Ganze einfach nur. Und das war schon die, der ganze Verschluss äh, dieses Serviettenrings. So, Drahtenden kann man hier ein bisschen dran drücken. Ja, jetzt ist es natürlich ein Serviettenring, deswegen biege ich den jetzt noch schön. So, und man hat jetzt hier die Enden auch. Und was man jetzt auch machen kann noch, ist... Uh, Floristen auf Reisen mit tausend Sachen, erst mal den ganzen, den ganzen anderen Sachen weg, sonst sieht man das nicht so richtig. So, jetzt kann ich hier, ich habe eine Öse gemacht mit dem Aludraht ähm, und hier kann ich jetzt mit einem Bändchen ähm, ein schönes Zettelchen mit dem Namen von äh, wer da sitzt, also kann man ja schon mit, mit dem Locher ein schönes Kärtchen machen und dann kann man hier die Serviette, angenommen die, meine Hand wäre jetzt die Serviette, kann man die Serviette reinmachen. Und hat, hat einen wunderschönen ja, Ring aus Natur für diese Serviette. Und passend dazu ist natürlich auf unserer gedeckten Tafel, wäre dann eine Kerze im Glas, äh, in, in, diesem, in diesem Kranz. Und ich würde sagen, die Gäste können kommen, weil damit ist doch dann die Tafel perfekt. Ich hoffe, dir hat mein Video gefallen. Das ist jetzt die letzte Sommer Edition. Zu Hause geht es jetzt dann zu Herbstgrenzen über. Es wird jetzt auch Zeit, weil es geht in den Herbst. Ich meine, das ist jetzt auch schon ein Sommer- oder Herbstkranz. Kann man auch für, zu beiden nehmen. Steineiche gibt es beim Floristen, könnt ihr bestellen. Kann man auch selbst wickeln. Olive natürlich auch, beides. Und ja, ich freue mich von euch Bilder zu sehen mit euren Serviettenringen, mit euren Grenzen. Ich wünsche ganz viel Spaß beim Wickeln. Bleibt dran, Materialien bekommt ihr bei Floristik24. Mit dem Rabattcode Margit, da gibt es nicht 10% Rabatt mit meinem Rabattcode. Und ich freue mich auf ganz viele Daumen, Kommentare, Likes, auf ganz viel Leben im Kanal. Und ähm, ich hoffe total, dass wir dieses Jahr noch die 10.000 Abonnenten knacken. Und wäre toll, wenn ihr mir dabei helfen würdet, würde mich super freuen. Also dann, alles Liebe und bis ganz bald, eure Margit. Tschüss.